Wir haben es gerade gehört, zum einen die Gefahr von Recht, zum anderen weiterhin auch der Islamismus. Eine Person reicht, hat Herbert Reul gerade noch einmal betont. Ist das etwas, was vor allem von der Bundesregierung ernst genug genommen wird? Nein, das kann man leider nicht sagen. Die Bekämpfung des Islamismus wird von dieser Bundesregierung leider streblich vernachlässigt und ist auch ein weiterer Fleck in der politischen Agenda, der Ampelkoalition. Sie können das daran ablesen, dass es dazu im Koalitionsvertrag im Grunde überhaupt keine Maßnahmen und Aktivitäten gibt. Und ganz bezeichnend dafür ist ja auch, dass die Bundesinnenministerin Frau Faeser im letzten Jahr den Expertenkreis politischer Islamismus in ihrem eigenen Ministerium nach nur einem Jahr wieder aufgelöst hat. Ich hatte ihn damals ins Leben gerufen mit der Hilfe von Seehofer, und das ist kein gutes politisches Signal. Jetzt zu dieser Auflösung hatten Sie gesagt, die Ministerin, Innenministerin sehe bewusst weg und ignoriere den Islamismus, der die Demokratie gefährdet. Bleiben Sie genau bei dieser Kritik oder gibt es da andere Mittel, die wenigstens jetzt stattdessen eingesetzt werden? Nein, wir können dort überhaupt keine Aktivitäten erkennen. Dabei ist das ähm, Bedrohungspotenzial mit einem Personenpotenzial von über 28.000 Islamisten in Deutschland gewaltig aber Dreuel waren zu Recht auch vor den Gefahren. Und wir sind im Bereich des islamistischen Terrorismus ganz gut aufgestellt. Da muss man auch über Befugnisse unserer Sicherheitsbehörden reden. Aber dort, wo es um den ideologischen Nährboden geht, dort passiert viel zu wenig. Wir haben im Grunde keinen einzigen Lehrstuhl an deutschen Universitäten, der sich mit Islamismus auseinandersetzt. Es gibt keine Grundlagenforschung. Wir bräuchten so wie eine Dokumentationsstelle politischer Islam. Und das Einzige, was am Anfang gewesen ist, nämlich dieser Expertenkreis, den hat Frau Feser aufgelöst, während sie gleichzeitig den Arbeitskreis Muslimfeindlichkeit, der schon noch zwei Jahre angelegt war, nochmal verlängert hat. Das zeigt viel über die politischen Prioritäten dieser Bundesregierung. Jetzt gibt es aber auch Stimmen, die sagen, der Expertenkreis habe sowieso nicht viel erreicht und sei deshalb eben überflüssig gewesen. Was sagen Sie dazu? Das kann ich gar nicht teilen. Wir haben dort namhafte Experten. Aber bevor sie die Arbeit überhaupt beendet haben, ist ja schon die Auflösung verkündet worden. Wir werden jetzt den Bericht einmal abwarten. Aber klar ist auch, dass dieser Expertenkreis nicht ausreichend ausgestattet war mit Mitteln, mit eigenem Personal. Ganz im Gegenteil ähm, zu dem Expertenkreis Muslimfeindlichkeit ähm, des Innenministeriums. Insofern, wir brauchen das dringend, weil wir Informationen und Aufklärung brauchen auch der politischen Entscheidungsträger in der Bundesregierung und im Parlament über Aktivitäten und Einflüsse islamistischer Organisationen. Und wie wichtig das ist, haben wir ja auch zuletzt bei den Demonstrationen am Wochenende erlebt in Berlin, wo blanker Judenhass zur Schau getragen worden ist. Und dieser islamistische Antisemitismus ist eben auch ein Teil des Islamismus, der brandgefährlich ist und wo es auch um die Sicherheit von Jüdinnen und Juden in Deutschland geht. Teilen Sie da die Kritik, dass die Polizei nicht eingeschritten ist, nochmal mit Dolmetschern vor Ort, das wurde von der Polizei Berlin ja selbst bestätigt, hat also schon verstanden, was für Parolen da gerufen worden ist und trotzdem durfte die Demonstration ja weitergeführt werden, weiter durch die Straßen der Hauptstadt ziehen. Ja, ich glaube, man muss sagen, es ist ohnehin ungeheuerlich, dass unser Versammlungsrecht, unsere Versammlungsfreiheit missbraucht wird, um hier jugendfeindliche anti-israelische Hass verholen, zu verbreiten auf unseren Straßen. Aber natürlich sind unsere Sicherheitsbehörden, unsere Polizei aufgefordert, sobald sich die Gelegenheit bietet, auch einzuschreiten. Ich will, ich will anerkennen, dass in dem Fall möglicherweise etwas überhört worden ist oder nicht übersetzt wurde. Aber grundsätzlich, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir das in Berlin erleben. Wir haben dort die Al-Quds-Tage seit vielen Jahren, wo wir Ähnliches erleben. Und deswegen, sobald strafrechtlich relevante Äußerungen getätigt werden müssen, und das ist pure Volksverhetzung, dann muss die Polizei auch einstreiten. Aber wissen Sie, was viel wichtiger ist, dass wir Prävention machen, dass wir Deradikalisierungsprogramme machen, dass wir Vereinsverbote erlassen und dass wir den Islamismus endlich ernst nehmen und an der Wurzel packen, damit sowas jetzt gar nicht entsteht.